Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute teste ich zum ersten Mal einen UV-Nagellack von Neonail und verwende hierfür die Mrs. Bella Winter Edition. Diese Winter Edition ist als Starter Set ausgelegt und dieses möchte ich euch heute vorstellen. In dem Set sind folgende Produkte enthalten. Ein Nagelreiniger, Nagellackentferner, die fünf verschiedenen Nagellackfarben Also Natural, Candy, Silk, Radioactive und Wine Time, der spezielle Unter- und Überlack, ein Nagelöl, Rosenholzstäbchen, eine Nagel- sowie eine Polierfeile, ein 3D-Holo-Effektpulver mit Applikator, ein goldener Überlack, 250 Baumwollpads und die LED-Lampe mit drei verschiedenen Härtungszeiten sowie Bewegungssensor. Da ich es heute zum ersten Mal teste, möchte ich nicht gleich mit den Effekten starten, sondern eine schöne Alltagsfarbe ausprobieren. Zum Auftragen des UV-Nagellackes benötigt ihr folgende Produkte. Die LED-Lampe, Baumwollpads, Nagelreiniger, Top- und Basecoat, eine Nagellackfarbe eurer Wahl, ein Rosenholzstäbchen, beide Pfeilen und zur späteren Pflege das Nagelöl. Als ersten Schritt bereite ich meine Nägel vor. Hierzu habe ich meine Hände zuvor in lauwarmem Wasser eingeweicht und gewaschen und jetzt schiebe ich mit einem Holzstäbchen vorsichtig die Nagelhaut zurück und entferne die überschüssige Nagelhaut mit einer Nagelhautzange. Hierbei bitte vorsichtig sein, um den Nagel sowie die Nagelhaut nicht zu verletzen. Laut Anleitung soll man die Nageloberfläche leicht mit der Polierfeile anrauen, damit der Lack auf dem Nagelbett besser hält. Das habe ich bei mir nur ganz vorsichtig gemacht und nicht zu so stark, da ich meine Naturnägel nicht strapazieren möchte. Als nächstes entfetten wir unsere Nägel mit dem Nagelreiniger, bevor wir den Base-Lack auftragen. Ich beginne mit dem Zeigefinger. Den Nagelreiniger soll man einen Moment verdampfen lassen und dann kann man schon den Base-Lack auftragen. Ich trage immer ein bisschen Produkt auf meinen Nagel auf. Und verstreiche diesen von Beginn der Nagelhaut bis zu der Nagelspitze. Am Ende soll man die Nagelspitze mit ein wenig Produkt versiegeln, sodass der Nagellack später besser hält. Bei meinem ersten Versuch habe ich zu viel Produkt aufgetragen. Der Lack ist mir leider unter den Nagel geflossen. Mit einem der Holzstäbchen habe ich das aber sehr gut korrigieren können. Nach jeder Schicht Nagellack hält man die Hand oder den Nagel für 60 Sekunden unter die Lampe. 60 Sekunden nur deshalb, weil ich auch nochmal sicher gehen wollte. Mit der enthaltenen Lampe sind eigentlich nur 15 bis 30 Sekunden benötigt. Nach der Trocknung ist die Oberfläche sehr klebrig. Diese klebrige Schwitzschicht sollte auf keinen Fall mit dem Reiniger abgenommen werden. Mit dem Holzstäbchen habe ich das überschüssige Produkt nochmal ein bisschen korrigiert. Als nächstes entfette und lackiere ich meine restlichen Nägel mit dem Basecoat und halte diese ebenfalls für 60 Sekunden unter die LED-Lampe. Nicht vergessen bei jedem Nagel den Nagelrand mit ein bisschen Produkt zu versiegeln. Meinen Daumen lackiere ich immer extra, damit ich mich nirgendwo stoße und den Nagellack beschädige. Ich habe mich für die Farbe Silk entschieden, da es eine tolle Alltagsfarbe ist. Hier gehe ich wie zuvor vor. Den Nagel lackieren, an der Nagelhaut ein bisschen Platz aussparen für ein schöneres Ergebnis. Die Nagelspitze versiegeln und ab unter die LED-Lampe. Wie auch zuvor, lackiere ich den Daumen separat. Ein bisschen Platz aussparen an der Nagelhaut und die Nagelspitze versiegeln. So sehen meine Nägel nach einer Schicht Farbe aus. Die klebrige Schwitzschicht auch dieses Mal nicht entfernen. Um die Deckkraft zu verbessern, habe ich noch eine zweite Farbschicht aufgetragen. So, die deckkraft hat mich schon eher überzeugt die schwitzschicht wieder mal nicht entfernen denn jetzt kommt der überlack hier gehe ich vor wie in den schritten zuvor nagellackieren spitze versiegeln und auch hier ab für 60 sekunden unter die led lampe als letztes noch meinen daumen und das ist der letzte Schritt. Jetzt dürfen wir die Schwitzschicht nämlich abnehmen. Und das machen wir wieder mit dem Nagelreiniger und einem Baumwollpad. Um meine Nägel und meine Nagelhaut zu pflegen, verwöhne ich diese mit dem Nagelöl aus dem Set. Hier seht ihr nochmal den Vergleich von meinen nackier -Nägeln zu meinen Naturnägeln und ich bin von dem Ergebnis wirklich sehr überzeugt. An dem Zeitpunkt, an dem ich dieses Video vertone, trage ich den Nagellack schon circa eine Woche. Das Nagelöl hat meinen Nägeln nach nur einer Anwendung fast fünf Tage Feuchtigkeit gespendet. Das würde ich sogar einzeln nachkaufen, wenn es irgendwann leer sein sollte. Während ich meine Nägel weiterhin verpflege, möchte ich euch mein Fazit zu den UV-Nagellacken mitteilen. Das Auftragen hat sehr gut funktioniert und im Vergleich zu anderen Nagellackfirmen oder anderen Nagellacken haben die Nagellacker wirklich eine gute Pinselgröße und man kann es streifenfrei auftragen und man kann den Nagellack während des Auftragens auch sehr gut korrigieren. Dann möchte ich noch eure Frage zur Dauer beantworten und zwar habe ich ca. 30 bis 40 Minuten gebraucht. Das würde ich aber auch nur garantieren mit geübter Hand. Also wenn man noch nicht allzu oft Nagellack aufgetragen hat, plant dafür ein bisschen mehr Zeit ein. Im Vergleich zu anderen Nagellacken ist das vielleicht eine längere Auftragungsdauer. Man korrigiert allerdings auch weniger. Also man hat wirklich, ich hoffe mehrere Wochen. Da bin ich noch in der Testphase ein kratz- und splitterfreies Ergebnis, ohne dass man jeden Tag nachbessern muss. Nach einer Woche kann ich euch jedenfalls erzählen, dass die Haltbarkeit nach Putzen, nach Abwasch größtenteils kratzerfrei und splitterfrei ist. Mehr dazu erzähle ich euch in meinem nächsten Video, in dem ich euch eine schonende Entfernung des Nagellackes zeige. Während ich euch hier nochmal die einzelnen Nagellackfarben präsentiere, möchte ich euch noch einmal sagen, dass ich in der Infobox alle Einzelpreise herausgesucht habe. Und somit sagen kann, dass die Box insgesamt einen Wert von ca. 95 Euro hat und einen Verkaufspreis von 79,90 Euro. Ich habe mit Versandkosten ca. 85 Euro bezahlt. Wenn ihr euch bei Neonail an dem Newsletter anmeldet, spart ihr schon mal 5%. Es gibt allerdings auch diverse Rabatte in Online-Shops, bei denen ihr im richtigen Moment noch mehr Geld sparen könnt. Da muss man immer wieder auf Sonderaktionen achten oder sich im Internet informieren, damit man auch ja keinen Rabatt verpasst. An manchen Tagen kann man sogar die Versandkosten sparen. Jegliche Rabatte habe ich persönlich leider verpasst. Die wurden einen Tag später eingestellt. Aber da bin ich auch nicht allzu traurig drüber. Ich habe mich sehr über die Box gefreut und sie hat mich überzeugt. In den nächsten Videos werde ich euch eine schonende Entfernung des Neonagellackes zeigen und einen winter weihnachts mit den Produkten kreieren. Ich freue mich über Rückmeldungen und Fragen in den Kommentaren. Ihr könnt mir gerne nennen, was ihr bezüglich der UV-Nagellacke von Neonell noch sehen möchtet. Ich freue mich ebenfalls über ein Abonnement und lasst auch gerne ein Like da. Bis zum nächsten Mal.